Chinas Militär hat mit einem Manöver in der Straße von Taiwan begonnen. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, rund um die Insel seien acht chinesische Kriegsschiffe und 42 Militärflugzeuge gesichtet worden. Ein chinesischer Armeesprecher sagte, die dreitägige Übung sei eine Warnung an separatistische Kräfte in Taiwan. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil seines Staatsgebietes. Taiwan arbeitet wirtschaftlich und militärisch eng mit den USA zusammen.